Wie baue ich schnell ein Hochhaus? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, der Gamer Tüte. Ihr könnt gerne abonnieren, wenn ihr mehr von solchem Content wollt. Und seid gespannt auf den 3. Februar, denn dort kommt wieder ein kleiner Minecraft Kurzfilm. Über was es geht, verrate ich euch noch nicht. Alles was wir brauchen ist eine Holzaxt und... World Edit. Ja. Das Hochhaus habe ich schon mal abgesteckt. Es soll 93 Blöcke hoch werden. Wir nehmen einfach die Axt, fliegen einmal zu dem Punkt, wo wir es haben möchten, drücken rechts oder Linksklick und auf dem anderen Punkt wieder den anderen. In unserem Fall wäre das Ganze jetzt links klicken. Dann wird uns hier eine Wand angezeigt. Diese wollen wir jetzt ausfüllen. Das ganze kann man auch ohne World Edit machen mit slash, /fill und dann die Koordinaten und dazu noch welchen Block wir ausfüllen möchten. Wir möchten die Wand mit weißem Beton und Quarzblöcken ausfüllen. Das ganze machen wir mit slash, slash, /set dann 251 für unseren Beton, dann Komma und 155 für unseren Quarzblock. Wenn wir auf Enter drücken, wird diese Wand hier kreiert. Und das hier wollen wir jetzt einmal außen rum bauen. Bevor wir das machen, könnt ihr jetzt oben rechts aber abstimmen, ob es mehr solcher Bauvideos geben soll. Jetzt stehen schon mal die Wände von unserem Hochhaus. Was noch fehlt, ist das Dach. Und natürlich Fenster, die machen wir ganz einfach. Ich lasse jetzt bei mir zwei frei und setze dann jeweils ein Dreierfenster nach unten. Das könnt ihr einfach so durchziehen und dann gebt ihr die ID von Glas ein. Schon haben wir unser Glas hier drinne und das Ganze können wir einmal durchmachen. Jetzt haben wir das Glas eingesetzt. Eine Sache hätte ich an euch. Schreibt gerne Hashtag Dauertüte in die Kommentare, damit ich sehe, wer von euch immer dabei ist. Egal bei welchem Video. Wir ziehen jetzt zusammen die Decke rein. Ich lasse sie einfach so, wie sie hier bereits ist. Genau in den gleichen Blöcken. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Fenster hier noch verschieden abtrennen. Mit den Blöcken, allerdings lasse ich das mal lieber, weil ich es so auch in Ordnung finde. Und dann können wir Etagen reinziehen. Und schon ist unser Hochhaus ganz schnell fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze verschieden einrichten. Wie wäre es mit einem Krankenhaus mit Empfangsbereich? Oder einem Glasfahrstuhl oder vielleicht doch? eine Couch in der Luft. Es ist ganz egal, was ihr baut. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einer Bewertung. Wenn nicht, dann auch gerne mit einem Daumen nach unten. Teilt es gerne mit euren Freunden, wenn die sowieso schon mal wissen wollten, wie man so schnell ein Hochhaus baut. Und ihr könnt gerne der Community beitreten. Einfach auf dem Abo-Button klicken. Es lohnt sich auch. Rechts oben ist ein Video für dich und links ist das neueste Video. Und hier kannst du gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.